Ich werde einen Unterschied machen. Ich werde Ängste besiegen. Und lebe in Freiheit. Ich bin gerufen, meinen Glauben zu leben. Und ein Vorbild in dieser Welt zu sein. Ich werde meine Leidenschaft leben. Gemeinsam mit unserer Generation. Dabei ist die Bibel unser Lebensbuch. Endlich feiern wir wieder gemeinsam und verändern das Leben der Menschen ganz laut und ganz leise. Authentisch, kraftvoll, einzigartig. Ich kann es, du kannst es, wir, wir können, können es. es. Durch Jesus. Wir feiern das, das Leben. Leben.